Hallo Gronk, ich bin Chili und ich wollte dir ganz, ganz herzlich zum 10-jährigen Jubiläum gratulieren. Da ich aber nicht der Mensch bin der vielen Worte, habe ich mir gedacht, ich mache das, was ich kann. Ich singe dir ein Lied. So, da muss ich mal eben hier die Gallery Voice, Sekunde. Okay, dann fangen wir mal an. Zehn Jahre ist es her, da sah man dich Wir alle waren erstaunt Die Sympathie ins Gesicht geschrieben Und fast immer gut gelaunt Du bringst ein zum Lachen auf andere Ideen Wir lauschen deinem Wort Ist die Woche auch mal schlimm oder nicht gut gelaufen, Freitagabend ist das alles in Fort. Wir danken dir für die schöne Zeit, die du uns stets beschert. Was immer du tust, ob spielen oder reden. Für uns ist's wie ein Gegengift Kommen deine Freunde dazu, wird's für uns umso schöner Du tust uns gut und gibst, was uns hilft Du entführst uns in Welten, die sich manch einer nicht leisten kann Und was du manchmal sagst, das geht echt unter die Haut Egal ob wir noch neu sind oder schön